Der Jagd nach dem Point, Sag mir, was ist Leben, wenn du nicht träumst? Dir möge Glück beiwohnen, bis dein Leben seine Frist säumt Bei allen Träumen, die du hast Weiß ich, dass du einen für mich träumst Immer wenn ich schreie, Immer wenn ich sing Immer wenn ich träum Von dir Weiß ich wieder, wie es war